Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, wo ich dir zeige, wie die Verlustvergleichsrechnung und die Gewinnvergleichsrechnung funktioniert. Du erfährst unter anderem, wie du die kalkulatorischen Zinskosten und dahingehend die mittlere Kapitalbindung berechnest. Darüber hinaus gehe ich am Ende noch auch darauf ein, wie man die Gewinnvergleichsrechnung bei unterschiedlicher Produktionsmenge bestimmt. Bevor ich mit der Erläuterung der äh, Aufgabenstellung beginne, zunächst noch ein paar Worte zu den beiden Methoden. Beide Methoden gehören zu den statischen Investitionskalkülen, was bedeutet, dass hier kein Zinseszins verwendet wird. Die Verlustvergleichsrechnung wird logischerweise und ausschließlich bei Auswahlentscheidungen verwendet. Besonders gut bietet sich eine Verlustvergleichsrechnung an, wenn den Investitionsobjekten nur schwer Erlöse zugeordnet werden können. Der Nachteil der Verlustvergleichsmethode liegt darin, dass diese nicht für die Bewertung reiner Finanzinvestitionen verwendet werden kann. Die Gewinnvergleichsrechnung stellt eine Erweiterung der Kosten- oder Verlustvergleichsrechnung dar, indem die Erlöse der Investitionsobjekte mit einbezogen werden. Sie wird in der Regel also anstelle der Kostenvergleichsrechnung verwendet, wenn den Investitionsvorhaben eindeutige Erlöse zugeordnet werden können. Gewinnvergleichsrechnung kann zur Bewertung von Einzelinvestitionen und reinen Finanzinvestitionen verwendet werden. Der Nachteil der Methode besteht darin, dass ein unterschiedlicher Kapitaleinsatz nur zu beschränkter Vergleichbarkeit führt, daher wird bei unterschiedlichem Kapitaleinsatz auch gerne auf die Rentabilitätsvergleichsrechnung zurückgegriffen. Kommen wir nun zurück zum Beispiel, in dem zwei Investitionsobjekte gegeben sind, nun soll bestimmt werden, welche Investition der beiden vorteilhafter ist. Dabei gehen wir zunächst davon aus, dass wir keine genauen Erlöse zuordnen können und führen die Verlustvergleichsrechnung durch. Wir beginnen damit, dass wir zunächst die mittlere Kapitalbindung der beiden Investitionen ausrechnen, um anschließend die jährlichen kalkulatorischen Zinsen zu bestimmen. Um die mittlere Kapitalbindung zu berechnen, addieren wir die Anschaffungskosten mit dem Restwert und dividieren die Summe durch 2. Bei dem Investitionsobjekt 1 ergibt sich eine mittlere Kapitalbindung von 495.000 Euro, wenn man Euro hier als Währung nimmt. Und bei dem Investitionsobjekt 2 ergibt sich eine durchschnittliche mittlere Kapitalbindung von 612.000 Euro. Anschließend multiplizieren wir dieses Ergebnis mit dem kalkulatorischen Zins, welcher in dieser Aufgabenstellung mit 12% angegeben ist. Wir rechnen den Zinssatz in, seine, ja, in sein Dezimalequivalent um, welches 0,12 beträgt, multiplizieren diesen mit der durchschnittlichen mittleren Kapitalbindung und kommen beim Investitionsobjekt 1 auf kalkulatorische Zinskosten von 59.400 Euro und beim Investitionsobjekt 2 auf 73.440 Euro. Anschließend müssen wir die jährlichen Abschreibungsbeträge als Kostenposition berechnen. Eine Abschreibung ist nichts anderes als eine Wertminderung. Da an der Aufgabenstellung soweit nichts anderes angegeben ist, schreiben wir den Jahr ab. Das heißt, jedes Jahr fällt der gleiche Abschreibungsbetrag an. Dieser lässt sich berechnen, indem wir von dem Anschaffungswert des Investitionsobjektes den Restwert abziehen und anschließend das Ergebnis durch die Nutzungsdauer dividieren. 900.000 Anschaffungswert minus 90.000 Restwert ergibt 810.000, dividiert durch 10, weil die Nutzungsdauer 10 Jahre beträgt, ergibt eine jährliche Abschreibungsbetrag von 81.000 Euro. Für das Investitionsobjekt 2 ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbetrag von 117.000 Euro. Und als nächstes berechnen wir die variablen Kosten der beiden Investitionsobjekte. Die variablen durchschnittlichen jährlichen Kosten können wir berechnen, indem wir die Stückzahl, welche bei beiden Investitionen bei 30.000 liegt, multiplizieren mit den variablen Kosten pro Stück. 30.000 Stück multipliziert mit äh, den variablen Stückkosten von 34,8 Euro ergibt für die Investition 1 einen variablen Kostenbetrag in Höhe von 1.044.000. Beim Investitionsobjekt 2 gehen wir gleichermaßen vor. Hier ergibt sich ein variabler jährlicher Kostenbetrag in Höhe von 837.000 Euro. Als letztes ähm, ja, übernehmen wir einfach noch die jährlichen Fixkosten in die verschiedenen Kostenpositionen. Für das Investitionsobjekt 1 ergibt sich ein Fixkostenbetrag von 20.700 Euro und beim Investitionsobjekt 2 ein Fis äh, Fixkostenbetrag in Höhe von 45.000 Euro. Ja, am Schluss der Verlustvergleichsrechnung müssen wir nun nichts anderes machen, als alle Kostenpositionen zu addieren und die beiden Werte miteinander, miteinander zu vergleichen. Das Investitionsobjekt 1 hat hier einen höheren Kostengesamtbetrag, sodass das Investitionsobjekt 2 relativ vorteilhaft gegenüber der ersten Investition ist. Kommen wir nun zur Gewinnvergleichsrechnung. Hier müssen wir dadurch, dass wir eine gleiche Stückanzahl bei der jährlichen Produktionsmenge haben, nichts anderes machen als die Verkaufspreise mit der Anzahl produzierter Stücke pro Jahr zu multiplizieren. Dies gilt natürlich nur unter der Annahme, dass auch alle produzierten Stücke tatsächlich verkauft werden. Für das Investitionsobjekt 1 ergibt sich ein Umsatzerlös von 1.890.000 Euro. Beim Investitionsobjekt 2 ergibt sich ein Umsatzerlös von 1.962.000 Euro. Anschließend müssen wir nichts anderes machen, als vom Umsatzerlös die Gesamtkosten abzuziehen, welche wir ja bereits in der Verlustvergleichsrechnung erhoben haben. Für das Investitionsobjekt 1 ergibt sich ein Gewinn von 684,9.000 Euro und beim Investitionsobjekt 2 ergibt sich ein Gewinn von ungefähr 890.000 Euro. Somit ist das Investitionsobjekt 2. Auch gemäß der Verge äh, Gewinnvergleichsrechnung relativ vorteilhaft gegenüber dem Investitionsvorhaben 1. Beide Investitionen sind allerdings absolut vorteilhaft, da sie positive Gewinne abwerfen. Kommen wir nun noch zu dem Fall, dass wir keine gleichen Stückzahlen bei den Investitionsvorhaben gegeben haben. In diesem Fall müssen wir die Stückgewinne berechnen und miteinander vergleichen. Angenommen beim Investitionsvorhaben 2 werden statt 30.000 nun 40.000 Stück pro Jahr produziert. Dann haben wir auf zwei Ebenen eine Veränderung. Zunächst erhöhen sich die variablen Stückkosten um 10.000 mal 27,9 Euro und auf der anderen Seite erhöhen sich die Umsatzerlöse um 10.000 mal den Verkaufspreis in Höhe von 65,4 Euro. Beziehen wir dies mit ein, erhalten wir einen Gesamtgewinn in Höhe von 1.264.560 Euro. Anschließend gelangen wir zu den Stückpreisen, indem wir beim ersten Investitionsobjekt entsprechend der Produktionsmenge von 30.000 den Gewinn durch 30.000 teilen und beim Investitionsobjekt 2 gemäß der Produktionsstückzahl von 40.000 durch 40.000 dividieren. Mit einem Stückgewinn von 31,61 Euro ist das Investitionsobjekt im Vergleich zu einem Stückgewinn bei der Investition 1 in Höhe von 22,83 Euro sogar noch relativ vorteilhafter als bei der ursprünglichen Stückmenge von 30.000. Das war es soweit mit einem kleinen Beispiel zu Gewinn- und Verlustvergleichsrechnung. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über ein Like freuen, falls du neu auf dem Kanal bist, lasst gerne ein Abo und da. Und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.